heutigen Tageslosung musste ich an einen Spruch denken. Vielleicht kennen Sie den. Umwege erweitern die Ortskenntnis. Ich finde den Spruch klasse. Der hat so eine Leichtigkeit und stellt dem Ärger, den man vielleicht verspürt, weil man gezwungen ist, einen Umweg zu machen, etwas entgegen. Manchmal braucht es auch einen Umweg, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Ein überall auf der Welt gebräuchliches Symbol für diesen Blick auf das Leben ist das Labyrinth. Für viele Indigene, wie zum Beispiel die Hopi, die im heutigen Nordosten Arizonas leben, symbolisiert so ein Labyrinth die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Aber nicht nur zwischen menschlicher Mutter und Kind, sondern auch zwischen dem Geist der Erdmutter und der ganzen Menschheit als ihren Kindern. Und auch wenn wir uns im Laufe des Lebens abnabeln und eigene Wege gehen, sind wir dennoch immer miteinander verbunden. Ja, und diese Perspektive mag uns Menschen des globalen Nordens manchmal abhanden kommen. Oft leiten uns ja andere Logiken, die nicht selten auch mit Gewinnmaximierung, Beherrschung und Ausbeutung der Natur und anderen Menschen oder uns selbst einhergeht. Also in meinem hektischen Alltag ist die Zeit für Entschleunigung und innere Einkehr oft rar und nicht selten auch etwas, das ich mir als Termin in den Kalender schreiben muss, damit ich das in meinem vollen Alltag nicht vergesse. Ganz anders leben das etwa 470 Millionen Menschen indigener Völker. Sie haben über Generationen hinweg Handlungsweisen entwickelt und Wissen aufgebaut, um im Einklang mit sich in der Welt leben zu können. Und ihre spirituelle Verbindung mit Land und Wasser macht sie eben auch zu ExpertInnen für den Umgang mit Veränderungen, mit Krisen. Ich bewundere eine solche Lebenseinstellung die Veränderung und Krisen nicht als Bedrohung versteht, sondern als Signal dafür, dass wir als Menschen unsere Möglichkeiten nicht verantwortungsbewusst genutzt haben. Bei indigenen Völkern lösen solche Signale aber keinen Katastrophenschutzplan aus, sondern sind Anlass dafür, zusammenzukommen und mit Ritualen sich der spirituellen Verbindung zur Erdmutter wieder gewahrt zu werden sich darauf zu besinnen, dass man selbst in einem Zusammenhang steht, der eben sehr viel größer und umfassender ist als das eigene Leben.